Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Hier ist unser Politikblog aus Telfs. Wir sind hier am Rande der Kundgebung zur Bilderberg-Konferenz 2015, die im Inter-Alpen-Hotel stattfindet. Ich spreche jetzt mit der Sängerin Morgen aus Österreich. Ja, hallo Morgen, danke für das Interview. Was bewegt dich bei Bilderberg am meisten? Also mich bewegt heute hier zu sein, vor allem bei Protest erstmal, dass ich meine Stimme erheben möchte für Freiheit und für Frieden und das eben auf friedliche Art und Weise tun möchte. Ich denke, Gewalt ist keine Lösung und das, was da oben passiert in diesem Hotel ist auf keinen Fall im demokratischen Sinne und im Sinne uns, von uns Menschen und der Bevölkerung. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir heute alle zusammen hier stehen und sagen, dass wir das nicht okay finden, dass wir das ähm, ja, nicht gut finden, dass, dass äh, die Medien darüber nicht berichten. Es wird zwar erwähnt, dass es stattfindet, das ist schon mal ein kleiner Vorteil zu ein paar Jahren, aber es wird nicht besprochen, was dort in dem Hotel passiert, was die Herrschaften dort besprechen und wenn ich diese Themenliste so anschaue und sehe, wer dort auf der Gästeliste steht, dann mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Und ähm, was ich auch sehr bedenklich finde, ist, äh, es gilt als Privatveranstaltung, man sagt uns ja, dass wir nichts erfahren darüber, weil es eine Privatveranstaltung ist. Aber dann denke ich mir, wenn es eine Privatveranstaltung ist, warum müssen wir denn dafür aufkommen, warum müssen wir dafür Steuern zahlen, ja? dass die Polizei hier in so großer Präsenz ist, dass äh, die Herrschaften hier luxuriöses Essen haben können. und ähm, der Aufenthalt, die Flüge, wird alles gezahlt von uns und das, äh, finde ich, geht absolut nicht. Das ist ungerecht und das ist äh, nicht demokratisch und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir heute hier sind. Was, ist dir denn, was siehst du denn als am Siebelsten an äh, von den Personen her oder von den Tagesordnungspunkten, was den Frieden angeht? Was meinst du genau mit Sensibelsten? Siebelsten? Ja, die offiziellen Tagesordnungspunkte, die Leute, die ach da so, sind, so, okay. was besonders den Frieden berührt. Ja, ähm, also Tagespunkte steht zum Beispiel drauf hier, NATO-Sicherheitspolitik, Russland, und Ukraine. Das ist ja eh gerade hier ähm, thematisch sehr kritisch, sage ich mal, was äh, letztes Jahr passiert ist. Es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine, übelster Krieg. Und ähm, Medienhetzer im Gegensatz oder in Bezug auf Russland sind zwar schon ein bisschen zurückgegangen, aber es ist trotzdem noch sehr kritisch zu betrachten. Und wenn ich sehe, was da für Leute da sind, eben gerade hier Uschi von der Leyen ja Ursula von der Leine. Die Uschi, die Flinten-Uschi ist da. Ja, unsere Kriegsministerin, sage ich immer. Die sich eigentlich nur für Aufrüstung und für das Militär einsetzt. Und das macht mir schon etwas Sorgen, weil die ganzen NATO-Menschen sind da, Leute vom Militär, ganz viele Leute. Also dieses bilderberg ist sehr militärisch ausgelegt. Und das macht dann schon Sorgen, weil wenn ich sehe Russland, Ukraine, ja, also die, die Krisenherde ja, sozusagen hier direkt um die Ecke und dann Militär, was hat das zu bedeuten, ja, Also es klingt auf jeden Fall für mich nicht friedlich, weil das Militär hat für mich nichts mit Frieden zu tun. Es klingt für mich eher so ein bisschen nach Kriegspolitik und äh, Kurs auf Krieg und das macht mir große Sorgen. Und ja, deswegen bin ich dreimal doppelt hier heute. Ja, es sind eine Menge Leute aus dem Bereich Militär da, auch von Tanks Außen- und Sicherheitspolitik sich beschäftigen und... Naja, mir ist, mir ist persönlich jetzt noch aufgefallen, dass zum Beispiel der Chef, der äh, Generaldirektor von der Organisation für die Abrüstung der Chemiewaffen da ist und äh, ein Sondergesandter zur äh, us präsident zur Bekämpfung, zur Bekämpfung von ISIS. Also lauter Top-Personen äh, zu den Themen, die die da besprechen. Und ich frage mich, was sollte denn jetzt die Forderung sein? Äh, brauchen wir Transparenz? Müssen wir Bilderberg abschaffen? Oder was, ist, was sollte sich ändern? Also auf alle Fälle mal Transparenz, das ist das Wichtigste in der dem Demokratie. Wenn keine Transparenz herrscht, dann ist das gleich das eine Diktatur. Und ähm, von dem her, also das ist gerade auf jeden Fall nicht demokratisch, was hier abläuft. Unsere Forderung sollte auf jeden Fall sein, erstens absolute Transparenz. Dann auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall für die Abschaffung, weil ähm, wenn sich diese mächtigen Leute, die Leute aus Wirtschaft, Politik, Medien, großen Konzernen treffen, dann sollen sie es bitte in der Öffentlichkeit tun ja? und, und bitte alle Kameras draufgehalten werden, weil das geht uns alle was an, wenn sie ihre Privatpartys feiern sollen, dann sollen sie bitte nicht politische Themen besprechen und das machen sie. Also es geht uns alle was an, dann sollen sie auf jeden Fall das in die Öffentlichkeit bringen und wenn sie das nicht machen, dann äh, darf es das nicht mehr geben, weil das ist wie gesagt nicht demokratisch und deswegen bin ich absolut dagegen. Ja. Und Moment. <lacht> das ist für ja, was? Ähm, du bist ja auch Musikerin und es viel auf den auf den Friedensmannwachen. Genau. Und ja. Hast du mich dazu bewegt. Und ähm, mich würde interessieren. Ähm, ja, du trittst ja auch viel auf auf den Friedensmannwachen. Was sind so die Ereignisse, die dich bewegt haben bei den Friedensmannwachen, dich so zu engagieren? Also erstens mal bei der Auslöser vor allem die Ukraine-Krise, dass das eben gleich bei uns um die Ecke war und nicht mehr irgendwo am anderen Ende der Welt und man wirklich gemerkt hat so, hey, das könnte jetzt auch wirklich uns betreffen und da haben wir einfach echt Angst gekriegt und Sorge und das war glaube ich so das letzte Ding, was wir gebraucht haben, also wir sind jetzt schon jahrelang aktivistisch unterwegs, aber jetzt wirklich speziell so für den Weltfrieden oder für Frieden auf die Straße haben wir da vorher nicht gemacht. Und das war so der Auslöser, weil wir gesagt haben, hey, es muss sich jetzt wirklich was ändern, wir müssen alle auf die Straße und für den Frieden wirklich einstehen. Und auch als Musikerin ist es, finde ich, sehr wichtig, seine Stimme da zu erheben, weil man einfach noch mehr die Menschen erreichen kann, mehr Menschen berühren kann. Und deswegen mache ich auch dort Musik, die jetzt vielleicht von Inhalten her nicht sehr politisch ist. Aber wo er einfach auf die Emotionen und auf das Herz geht von den Menschen, weil wir im Endeffekt sind die, die, sich verändern müssen, damit sich auch die Welt verändert und die Gesellschaft verändert und das ist auch so meine Intention, dass ich versuche, das Bewusstsein der Menschen zu ändern, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, sie zu berühren, weil die meisten Menschen schon so äh, abgestumpft sind in ihrem Inneren, weil sie... Ähm, weil sie einfach schon so resigniert haben und so hoffnungslos sind und ich möchte den Menschen einfach wieder Hoffnung geben und wieder Liebe und dass sie sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich was ändern, weil wenn ich da nicht mehr mitmache in diesem System, dann funktioniert es auch nicht mehr und wenn das alle Menschen tun, dann ändert sich was. Mich erinnert das auch, die Gefühle erreichen die... Äh es ist ja auch so eine indianische Sichtweise, dass die Gefühle zum Geben da sind und der Geist zum Empfangen. Und damit die Botschaft ankommt, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die die Gefühle erreichen können. Ja, voll, finde ich auch. Und es ist ja auch gerade so gut die Kombination aus Killismore und mir, weil er eben total auf den Geist geht, auf, er bringt Informationen, er bringt Fakten und macht einfach super, super gute Musik, was die Menschen einfach mit Inhalten versorgt. Und, ähm, also mit dem Kopf einfach. Und ich gehe dann aufs Herz. Und da wir öfters einfach oder fast immer echt zusammen rumreisen und auf dem einfachen spielen, ist es einfach eine sehr gute Kombination und ist ein, so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Eben. Also, es sind so zwei, die Hauptgegenpole, sag, sag ich mal. Und es ist einfach eine sehr gute, ja, Sache. Und damit erreichen wir auch sehr viele Menschen. Das finde ich wichtig, ja. Wo kann man mehr von deiner Arbeit erfahren? Also, ich habe noch keine Websites, aber die gibt es bald. Deswegen momentan nur noch auf meiner Facebook-Seite. Da gibt es, das heißt einfach Morgan, also du gibst einfach ein www.facebook.com/slash Also offiziell geschrieben, genau. Und auf YouTube kann man Sachen hören, bis jetzt auch nicht so viele offizielle Videos, aber es kommen noch mehr, weil ich jetzt im Herbst endlich mein erstes Album aufnehmen werde. Und ab da wird es dann auch mehr zu hören geben, auf jeden Fall. Okay, danke schön.